Wenn du erfolgreiche Unternehmer oder Führungskräfte beobachtest, wirst du von außen keine großen Unterschiede wahrnehmen. Beide haben einen Kopf, haben zwei Arme, zwei Beine und trotzdem gibt es ganz andere Ergebnisse. Und diese anderen Ergebnisse haben etwas mit einem anderen Denken zu tun und darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer. Auf der einen Seite bin ich auch als Angestellter in die Wirtschaft eingetreten, habe dann aber viele Unternehmen selbst gegründet und viele tausend Menschen dabei begleitet, sich auch selbstständig zu machen oder eine bessere Führungskraft zu werden. Und die Beobachtung im Denken, die ich wahrgenommen habe, die teile ich dir heute in diesem Video mit, auf dass du selbst eine noch bessere Führungskraft oder den Sprung sogar schaffst und ein Unternehmer wirst, sprich deinen eigenen Arbeitsplatz, dein eigenes Unternehmen gründen kannst. Kommen wir nun zu deinem wichtigsten Kapital. Was vermutest du, was das ist? Das Geld, deine Kontakte, das Know-how, deine Beziehung, deine Fitness, alles richtig. Aber das allerwichtigste Kapital, was dir auch keiner rauben kann, was du jedes Jahr auch neu hast, was alle Menschen gleich haben, sind deine 60.000 Gedanken am Tag. Und Menschen, die erfolgreiche Unternehmen aufbauen, die erfolgreiche Entscheidungen treffen, denken anders, verwenden diese 60.000 Gedanken anders als die meisten Menschen. Schauen wir uns nun die erste Sorte, die erste Kategorie von Menschen an, Kategorie D. Diese Menschen erkennst du daran, dass sie zu 99% in der Vergangenheit sind. Sie sagen solche Sätze wie, früher war alles besser oder damals war es zu schön, schade, dass die guten alten Zeiten vorbei sind. Diese Menschen sind in der Gegenwart in der Regel nur 0,5% und in der Zukunft ganz selten unterwegs. Die zweite Kategorie der Menschen leben nach dem Motto Carpe Diem, nutze den Tag. Es sind Menschen, die den gesamten Tag und die Ressourcen darin investieren, heute schöne Gefühle zu haben, heute einen angenehmen Tag zu verleben. Der Nachteil ist natürlich, dass sie entweder aus der Vergangenheit nicht lernen, sprich Fehler wiederholen oder die Zukunft nicht gestalten, dass sie sich auf die Zukunft nicht ordentlich vorbereiten. Und die dritte Kategorie von Menschen kennst du vielleicht auch. Das sind die, die ständig in der Zukunft unterwegs sind, die viele Visionen haben, viele Ideen haben, viele Fragen, die stellen, was wäre, wenn, also sprich träumen. Was sie überpassen, ist jedoch das Handeln in der Gegenwart und auch die Reflexion, was sie aus der Vergangenheit lernen können. Ich lade dich ein, das natürlich zu überprüfen. Also wo sind die Menschen in deinem Umfeld unterwegs? Sind sie in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft unterwegs? Und da mach dich auch gerne auf die Suche nach den Menschen, die gute Entscheidungen treffen, die Führungskräfte sind, die Unternehmer sind und beobachte diese Menschen, wo die unterwegs sind. Und du wirst feststellen, dass die in der Regel nicht mehrheitlich nur in der Vergangenheit oder nur in der Zukunft oder nur in der Gegenwart unterwegs sind. Schauen wir uns nun an, wie ein Unternehmer denkt. Der Unternehmer muss natürlich präsent sein in der Gegenwart, im Hier und Heute beobachten, kommunizieren, Entscheidungen treffen, Handlungen, Aufgaben erledigen. Aber er hat natürlich auch die Aufgabe, über die Zukunft nachzudenken. Denn jede Entscheidung, die heute getroffen wird, hat in der Zukunft Auswirkungen auf Zielerreichung oder Zielverfehlung. Das bedeutet also, jede Entscheidung, die ein Unternehmer trifft, ist immer abzugleichen an das gesetzte Ziel. Und daher muss der Unternehmer an die Zukunft und in der Gegenwart denken, beides zusammenbringen und sicherstellen, dass der Kurs Richtung Ziel auch eingehalten wird. Ja. Fehler werden natürlich gemacht. Mein Coach hat immer gesagt, wer keine Fehler macht, bleibt ziemlich dumm. Aber zweimal denselben Fehler zu machen, das ist wiederum dumm. Deshalb ist es entscheidend, über die Vergangenheit nachzudenken, aus ihr zu lernen, um es besser zu machen, um Fehler, die gemacht worden sind, in der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Wenn du also als Mitarbeiter in einem Unternehmen mal in das Büro deines Chefs kommst und der hat die Füße auf dem Tisch und sitzt dort und denkt nach, dann kann es bei dir den Eindruck erwecken, dass er nicht arbeitet. Tatsächlich macht die Führungskraft oder auch der Unternehmer das Wichtigste, was er machen kann. Er denkt nämlich von den in der Zukunft gesetzten Ziele in die Gegenwart und überlegt, was die nächsten Schritte sind. Er wertet aus, ob das Unternehmen auf Kurs ist, ob es eine Abweichung gibt, was die Ursachen von Abweichungen sind und was die Korrekturmaßnahmen sind, die als nächstes umgesetzt werden müssen. Auch denkt der Unternehmer natürlich über die Zahlen der Vergangenheit nach. Er hat also die Finanzbuchhaltung, er hat die gesetzten Ziele und baut daraus ein Controlling-System, mit dem er steuern kann. Sprich, er ist sowohl der Steuermann als auch der Kapitän auf dem Schiff. Daher ist es als Unternehmer, als Selbstständiger, oberste Chefsache, deine wichtigste Ressource, deine 60.000 Gedanken am Tag zu beschützen und als nächstes zielführend zu verteilen. Das bedeutet über das Ziel, über die Gegenwart auch nachzudenken, beides zusammenzubringen, um deine Zukunft zu gestalten, aber auch aus der Vergangenheit lernen, um Fehler zu vermeiden. Deshalb lade ich dich heute ein, Schluss zu machen, entweder ein zukunftsorientierter Träumer zu sein, der hier und heute nichts umsetzt, aber auch kein Hedonist zu sein und nur nach guten Gefühlen heute zu trachten und auch kein Illusionist sein, der in der Vergangenheit die Sicherheit, die guten alten Zeiten zurückseht. Als Unternehmer lebst du überall, Du liebst im Through-Time-Modus, also du bist in allen drei Zeitphasen unterwegs. Und nur du alleine hast die Kontrolle über deine Gedanken. Du siehst also, das, was tatsächlich ein Unternehmer ausmacht, ist nicht der große Bizeps oder das volle Portemonnaie. Auch nicht Glück, Zufall oder glückliche Ressourcen, die vorbeikommen und wieder gehen, sondern entscheidend ist, ob du den Kampf gewinnst zwischen deinen Ohren und deine Gedanken zielführend ausrichtest. Es liegt an dir, diesen Schutz heute schon zu starten, zum Beispiel Fernsehen abzuschalten, Netflix abzuschalten, Boulevardpresse abzuschalten, unnützige Medien aus deinem Leben zu halten, Gedankenräuber, Zeitvampire und Energieräuber aus deinem Leben fernzuhalten. Auf der anderen Seite brauchst du in deinem Wochenplan, also in deinen 7x24 Stunden, 168 Stunden in der Woche, brauchst du Zeitfenster, die du nimmst, die du schützt, und die du auch genau für diese drei Zeitzonen bestimmst. Was kann ich aus der Vergangenheit lernen? Kontrolle und Controlling. Was kannst du heute umsetzen? Was muss im Projektmanagement, im Aufgabenmanagement heute umgesetzt werden? Was ist der nächste Schritt? Und was ist von der Vision, von dem gesetzten Jahresziel tatsächlich das nächste Projekt, was angegangen wird? Sind die Zahlen zielführend und wie kann das korrigiert werden? Darüber denkt der Unternehmer jeden Tag nach. Und zwar in allen Zeitzonen parallel. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, wenn das für dich neu ist oder wenn du immer wieder zurückfällst in eine dieser Schwerpunktzeitzonen, dann kann dir ein guter Coach dabei helfen, indem er dir die richtigen Fragen stellt. Denn Fragen, die führen und zwar auch deine Gedanken, nicht nur die Gespräche. Ein guter Coach fragt dich also, wo willst du hin? Woran erkennst du, dass du ein Ziel erreicht hast? Wo bist du heute? Und was hat dich in der Vergangenheit davon, davon abgehalten, das Ziel zu erreichen? Und wie kannst du dich heute gegen schützen? was ist der nächste schritt Kurs, ziel Das macht ein Coach. Und deshalb lade ich dich ein, deinen Gedanken mit einem Coach in Ordnung zu bringen, aber viel wichtiger als Unternehmer, auch Berater und Coaches, Mentoren an deine Seite zu holen, die dich am Anfang jede Woche und später jeden Monat immer wieder unterstützen, dieses Ziel zu erreichen. Gerne lade ich dich also jetzt ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, Erstmal deine Gedankenstruktur zu beobachten, zu analysieren, um es danach zu sortieren. Gerne sind wir bei der X-Group auch dein Partner, wenn es um dauerhaftes Controlling, also eine dauerhafte Begleitung, dabei geht, deine Ziele zu erreichen. Ja, wir Menschen können uns selbst als Schlechtestes coachen. Auch ich selbst habe immer drei bis vier Mentoren oder Coaches, mit denen ich mich treffe, um sichtbar zu machen, wie ich gedacht habe und Abweichungen zu korrigieren. Deshalb lade ich dich jetzt ein, das Video zu liken, gerne auch den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken. Dann wirst du informiert, wenn wir neue Videos hochladen. Aber buche jetzt mit dem Link unterhalb des Videos dein kostenfreies Erstgespräch oder rufe einfach an und wir helfen dir gerne weiter, egal wo du bundesweit aufgestellt bist. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei der Sortierung, bei der Ordnung, Gestaltung und Sicherung deiner Gedanken, sodass du deine Ziele auch erreichst, wie du es wünschst. Dein Daniel Schäfer